Ach, hi und willkommen mein name ist an p und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of asperity definitive edition ja in der letzten folge haben wir pff, entschuldigung haben wir auf der herakles unser geschäft verrichtet uns entschuldigung und ähm, gegen zagi gekämpft jäger hat uns dann noch ein bisschen geholfen und uns damit abgehauen und ja ähm, alexei wollte Sapphires zerstören mit einer riesigen Kanone, aber da haben wir auch gesagt, nee naja, eigentlich hat Finn was dagegen gemacht und ist mit deinen ganzen schiff da in die reaktion reingeschwommen. Und ja, wir haben die Stadt verfehlt und irgendwann anders seine in die Luft gejagt wahrscheinlich. Und ja, danach haben wir versucht es zu retten, und das hat jetzt nicht so geklappt. Und jetzt sind wir in der Ort nochmal Capunor, äh, ja. Jetzt sind wir hier ein und guck mal, wie es jetzt weitergeht. Wir warten jetzt hier darauf, dass unsere Kollegen hier ein bisschen hier behandelt werden, weil die sind ein bisschen verletzt und ja, es ist ja immer noch nicht bei uns und ja, mal gucken, was jetzt draußen los ist. Mmh. Ach ja, da kam dann Erdbeben. Stimmt ja, letzten Folge die ganze Zeit. Hey, ein Erdbeben und so. Ja. <lacht> was haben sie getan Flynn? alles klar wir müssen jetzt hier nach dem arzt suchen ne? das schiff fährt mit den Flüchtlingen an bord nach süden ich weiß nicht genau wo wir überall eingelaufen werden aber da unten gibt es ja einen ganzen kontinent nicht wahr ich will mal sehen wie wer auf der weltkarte aussieht ich finde das voll gut wenn die weltkarte sich verändert wegen irgendwelchen ereignissen die in der story mal passieren Macht uns all das Leben schwer? Die Leute, die in Sapphire, ist, sind Luxusleben. sollte man am eigenen Leib erfahren, was wir durchmachen mussten. Da fand ich auch so gut in Final Fantasy 7, wo die ganzen Weapons hier durch die Gegend gelaufen sind. Ey. Geht es einfach irgendwo raus? Auf einmal kommt da so ein riesiges Viech einfach aus dem Meer und läuft auf dich zu ey. hier lang. wir haben noch Zimmer frei. Bitte bleibt noch äh, die Hauptstadt ist in Aufruhr. Die Leute fürchten flüchten den Schaden aus der Stadt. Manche auch queren Ermittl und kommen hierher. MRT, das ist so dieser Ort, wo wir gegen diesen absoluten horror boss gekämpft haben, ne, den schwersten Boss im gesamten Spiel bisher. Bisher kam noch keiner an dieses blöde Viech irgendwie dran. Ey. Ich habe auch mal im Internet und so, das soll angeblich der faßte Boss aller Zeiten sein, weil der so broken ist irgendwie. Das heißt, Alexei hat die Kontrolle über Sofia übernommen. Ich habe es auch nicht. Gattuso ist der, glaube ich, ne? Nee, Gattuso der, glaub ich, ne, nee, Gattuso ist jemand anders. Irgendwas mit geht glaube ich. Leute wollen Kriegsrechten Sofia. Wir fliehen nach Capo. Ich habe keine Ahnung, was sie damit meinen. So, Ich möchte mal den Shop hier ausschicken, macht wie das zu einem schlechten Menschen. Nein, ich kann nur denken, was ich will. Ach, hast du mich etwa gehört oder hast du mir zugehört? Dem Reich herrscht Chaos im Tobias herrscht Chaos, weil der äh, Don tot ist. Ich habe keine keiner, wann ich endlich mein Geschäft wieder öffnen kann. Anscheinend hat der markt nur seinen eigenen exklusiven Routen für den Frachtverkehr. er geht bei den Eisschollen im Norden. normal Leute können da nicht mal mithalten. Hey, das ist die ernste Sache. Ich höre, es dafür ist ein trümmerhaufen und in Safirs werden die meisten Gummis hergestellt. Herzlich ja, willkommen. Also, erstmal ja, meine Dinge ein bisschen aufstocken. Ein Paar habe ich hier verbraucht. Heilige Tränke brauche ich auch noch. Tränke des Lebens so essen wird mir nicht viel. Gut, Makrele. Oh. Um wir kriegen mal irgendwann kommen wir wieder irgendwann so am Punkt, wo ich irgendwie so ein bisschen. Durch die Gegend laufen kann in der Weltkarte, wenn ich mich weil nicht aufs Kochen konzentrieren kann. Kochen aufleveln ist ganz wichtig. So, keine neuen Sachen nehme ich an. Wie sieht es hiermit aus? Boah. Boah. Hier konnte ich irgendwas herstellen. Das hier aber dafür großer Raptor-Schnabel den habe ich nur ein einziges Mal. Deswegen weiß ich nicht. Schalten hier war ich da? oder sich so ist aber nichts als stolz und edler Ritter. Er sich am Ende aber doch nur als unwürdiger Lump von niedriger Geburt einfach nicht das Zeug zum Anführer. So viele Leute mit raus äh, aufs Meer nehmen, das sind viel zu viel für ein Schiff. Ich habe bloß, dass wir nicht untergehen. Okay, jetzt hier irgendwas. Nein, okay. Gut, wo finde ich denn jetzt meinen Arzt, der meine Kollegen ja, ja fit macht? Ich soll ja eigentlich nur Informationen sammeln, glaube ich. Ne, so gibt es einigen Ärger, aber hier scheint es friedlich zu sein. Ein Ort wie diesen würde ich gerne für mich alleine haben. Die Barrieren, in ist auch weg. Ne? Also. Weiß also nicht. kommen wir irgendwann Monster. Der Gouverneur ist sehr beschäftigt. Ich gehe nach Hause. Und der Gouverneur versucht zurück nach Safir, so lange. frage ich mich, was er vorhat. Jetzt gerade ist ja eine Besprechung mit dem Vizegouverneur. Da muss ich jetzt wieder zum Gasthaus oder? irgendwie passiert nichts? aber. Vielleicht muss ich ja aufs Meer schauen und gucken, wie alles hier aussieht. Nein. Okay. Schön. Jetzt pinkt dich das weit okay dann gehen wir mal wieder zurück nehme ich an Was ist das so schief da oben <lacht> gebäude im hintergrund hat gesehen warum ist das so schief das geht aber so nicht ne? gut dann gehe ich mal wieder zurück ins gasthaus irgendwie musste ich mir nur diese eine katzin angucken wahrscheinlich Keine ahnung hä, hä. Äh... Und oh, dann weiß ich nicht, ich überlege, wie soll man denn da müssen wir ja wieder? Ich habe keine Ahnung, über nach Sophia's Wert zurückkommen. Wenn er meint ja irgendwie gerade hat, wo alles am Brennen ist oder irgendwie so, so wie der hat gesagt hat, oder was auch immer, dann kommen wir ja da nicht mehr zurück. Ne? Das ist der einzige Weg, irgendwie nach Sophia's. Und hey, ihr seid ja wieder alle okay. Ja hat doch ich ist irgendwie so da in die richtung hingeflogen ich dachte diese andere stadt wurde getroffen mit dem baum aber das war noch gerade mal so gut gegangen ne? <lacht> それは無理だ。少し前に討で で、ねえ、あんた教えてくれ。俺たちそう。あそこ das ist ungefähr, ich weiß sogar, was er meint. so so so No, konno, konno, wieder vereinigt auch mein team steht wieder gut so wer ist denn jetzt hier am wenigsten du hast schon wieder ein vorsprung so. So, 17 15 99 du musst im team sein ihr seid am meisten das darf doch nicht wahr sein so kann ich einen von euch dieses dingen geben ist mehr Erfahrung, mehr Schaden Dingen. Was ist sagen wollte? Ah. entschuldigung ja, aber klar kann sie Was? Ah. Was? Ah. Um das Wohl aller zu beschützen, ist ein Leben sehr wenig. Das kenne ich ja überhaupt nicht aus japanischen Rollenspielen oder Rollenspielen an sich. Das ist schon so Brot und Butter, ja. Bei den Spielen, die ich spiele. Na ja, gut, dann gehen wir. Ich will mal kurz mal sehen, wie Emma Ed hill aussieht. ich höre mal an ihr seid noch alle vom gleichen level immer ganz kurz gucken ja, ja, ja sieht fast so aus das ich hoffe es wird uns jetzt nicht für den rest des spiels irgendwie verwehrt oder so ne. Der ist auf Symphonia zum Beispiel. Hat irgendwie nur wahl Ich glaube, ich hatte Selos in meinem Team, aber ich glaube, man konnte auch Kratos im Team haben. Aber ich habe keine Ahnung wie, weil ich das Spiel bisher noch einmal gespielt habe. So, hat sogar gesehen, hat auf verdingens oh. <lacht> vielleicht doch. Ich habe eine größere Explosion gedacht. Boah, weiß ich nicht. Man konnte ja glaube ich entweder Selos oder Kratos im Team haben. Ich hatte los im Team, aber ich habe keine Ahnung, wie man es hätte im Team haben können. Also Ewig, glaube ich. Ich glaube irgendwie so war da was. In der Originalversion von Tales of Graces hat man ja auch nur Richard an einigen Stellen im Spiel und dann war der nicht mehr da und dann irgendwann im Future Arc von Tales of Graces F dann konnte sehen wieder spielen. Also ich glaube aber nicht dazu was. Weil ist ein guter Charakter. als wie von... ist, ist unsere Heilerin? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die uns für den Rest des Spiels irgendwie verwehrt wird. Das ist ein bisschen doof. So, Sorgen um Baul. Baul. Baul. Baul. Baul. Wenn wir da gerade sind ein äh, ein zum natürlich wieder am äh, letter okay dauert noch ein bisschen so ich nehme mal an hier da bin ich schon mal entlang gelaufen ich meine da war auch schnee genau aber da konnte man nicht weiter habe ich schon gedacht dass das hier ist jetzt bin ich ein kritisch muss jetzt bin ich angepieselt auch oh gelernt irgendwas rita juri den angriff kenne ich glaube ich aber das was juri gelernt gerade hat ja einsamer wolf ja zu dem vor des wolfs ja zeig mal habe ich habe es ich ich nicht gesehen Pff, nicht gesehen, immer noch nicht. Gras der Seele, hat Nicht Seele des Grases, ja. No, du siehst anders aus. Du bist ein stärker Gegner, ne? Ja, das sieht schon so aus. Äh, Lupke, was Lupis oder Lupais? Verbindung aus Eis und Lupin, ne? okay ich habe das gefühl wenn ich rita im team hätte dann wäre einige kämpfe ein bisschen einfacher Aber ich bin ja noch halbwegs hier die sind schon wieder level 46 die sind schon wieder zwei level höher als weil ich in der heraktus bekämpft habe also geht schon wieder voll schnell leben kann die geil wird das war macht man so viel schaden macht mehr schaden ich habe halt länger halte ich wusste zwar hat man aufladen kann aber trotzdem macht dicke schaden しかも von Alexei. Ich habe mich nicht mehr so gut. Ich habe mich mehr so gut. kranz auch nur einer ist klar da ist kein problem weiter nur bis ich aus Versehen 48 sehen irgendwie einen sand oder alles Teile oder so ein wit wer bitter auf zu blocken Weiß nicht. Vielleicht macht das ein bisschen mehr Schaden, da jetzt 3000 ich weiß es nicht. Kämpfe sind hier jedenfalls nicht schwer, sind sehr viel einfacher als auf der Herakles. Ich schon mal von Herakles gehört, ja, noch mal neue Viecher hoch. Zwei. Nein, euch habe ich schon mal. Was? Dann bin ich euch zufällig irgendwann mal begegnet irgendwann wann ne? nein. Bonk. Hat ja, daneben. Also nicht daneben, aber ich habe geblockt, weniger Schaden. So. Oh, den gesehen auch den gesehen so, irgendwann mein team ändern ey. ich habe schon eine ganze zeit mit den vielen herum es wird schwer <shrie> äh. <shrie> <shrie> 胸のところ Vorschläge oder so, aber am Ende spielt sind irgendwann ja, Zyklon Schuss. Warte mal, so wie ein Dings, hat ich Dings auch eingesetzt. Haki, Zeitlung, Short, das Sink das auf der Abyss. War er muss auch irgendwann mal auf der Konsole rauskommen. Das war ein gutes Spiel. Meins der dunkleren tels auf Spiele. Aber ich glaube den Titel Dunkelstes Tales auf Spiel hat schon vielleicht nach Drachen Schwarm. glaube ich mittlerweile schon Tales der Serie und ich glaube Tales Exilia zwei weil es bei schon so er hat noch gut im kopf hätte so neuer gegner schon wieder ich habe ja noch nicht so äh trompeten schnabel 43 ich bin ich im modus ja er kann Glaube ich oder Angriffsmodus. Kritsch, na ne, Kritsch bin ich. Bong, bong, bong. Ab jetzt kommen wir mit dem Kämpfen noch klar. Wow, uh, besser. Das Nein. Sehr schlechtes Timing gerade. All unsere TP sind jetzt weg. Mann. Ja, meine TP zurück. Nein. Dem Arfen geht es wesentlich besser. せっかくノルコの ist が良くなった fetten Typen stehen alle davor. So war ich schon mal hier? Ich glaube nicht. Ich meine, ich hatte ja auch da mit den Dings, ja warte mal, irgendwann landen können, Mit Baul. Noch und die karte nur wer? Der hat da schon wieder als eingenommen. Bin ich gerade da? Ne. ist so Kacke, ne? Sag mir doch mal, wo ich bin gerade. Wo bin ich gerade? noch ist da, das heißt, ich muss irgendwo da sein. Ja, ich bin... Okay, ich bin da ganz oben rechts, sehe ich gerade. Ich ja, schon mal übernachtet. Okay, das ist ein Dungeon. Das heißt wir machen mal hier den ja Übernachten mal mal hier, speichern vielleicht mal. Wir uns den Weg sparen. So. Und dann gehen wir mal. Da rein. Ja, nächste Dungeon. Die Eisklingen von Sophia. Jetzt kalt. Ich glaube Raven auch alter Mann als Bauer. <lacht> also, ich muss schon sagen, man hat auf einmal so gewackelt. <lacht> 不思議 3 ja, の Das Ding ist Strohdum. Oh Gott, ich krieg so Flashbacks von diesen einen Monster in Tales of the Abyss, da man auch aus dem Weg gehen musste. Nein, Ort. Muss man auch irgendwie einen riesigen Monster aus dem Weg gehen? Ja, jetzt werden die Gruppe mal ein bisschen ändern Du bist schon wieder so, wenn ich die ganze Zeit mit den gleichen Charakteren herumlaufen, etwas Abwechslung haben soll. Hier Rita für Carol, carol muss drin bleiben. Ja, 14.850 13.614 ja. du musst drin bleiben judith ich mir immer später repeat kommen jury kommt einfach nicht zum zug ähm, irgendwann wollte ich noch ich habe schon wieder vergessen egal weil der nochmal neue gegner Was zum was hier im doppelten Schaden. Carol, du nimmst jetzt mal das Ding, ja. da ist ja nur du bekommst jetzt doppelte Erfahrungspunkte, ne so Weil du wings noch am weitesten irgendwie hinterher. Alarm noch. So, 13.000, 14.000, du musst noch 17.000. möchte sollte ich ihn dann steuern, keine Ahnung. Taba das ist doch für dich, ne? So eine. Da. Kombo plus zwei Hm. Na, komm mal her. Ja. Jetzt war ich noch umgerede Ich glaube, ich war fast umgeredet zu gehen. So. Titi. Was? <lacht> Toble, oh. wow. Mal irgendeine veränderte Art hat ich doch gerade, ne? Ich glaube, der hatte eine veränderte Art, irgendeine hat eine veränderte Art. dämon und schmelzende Dummer, dumme Dämonen und dummer Dämonen, dummer Dämonen und was Habe ich gerade nirgends so. Sagen für einen namen für einen angriff so sie sehen übrigens meine sieht halt immer aus wenn ich grinde hier wenn ich meine veränderten arzt grinde macht dann einfach mal on screen hier wenn ich jetzt nicht wieder irgendwie drei vier parts irgendwie komme und so ja ich habe der tier gelernt Alter also irgendwie ich erinnere mich, Repeat irgendwie an Kakashi neun Hundeformen. Da bin ich mir einfach ein. Aber er kämpft mit Ninja-Schwertern, mehr oder weniger. Ich glaube, ich muss Raven echt zum Heiler abstempeln. Wollen wir jetzt das auf Flynn weg? Ne? irgendjemand muss uns doch heilen. Ey. Wir haben gar keine Heilzauber mehr. 18 mal noch zwei noch 82 mal super also juri der muss so ein heiligen irgendwann mal kommen ich meine wir sind erst am anfang der dungeon aber trotzdem so warte mal du siehst anders aus müssen wir alle direkt davor sein ein schnee oder wie auch immer die Viecher heißen, Abigo natürlich. Einmal 47, ich einmal hier mit meinen Tells of Wissen angeben. sind natürlich falsch. Ich vermisse es irgendwie, jeder Charakter irgendwie, irgendwie ein Heil angriff hat oder so in tales of Graces zum beispiel wenn du genug titel ausgerüstet hat es äh, hochgelevelt hat es und sich durch alles mögliche durch das perfekte ausweichen durch perfektes abwehren das war alles kein ding mehr ey. Ah. Ich muss, eigentlich muss ich nicht sparsam mit Repeat sein. Der braucht ja eigentlich nur zum Angreifen. Der hat keine Angriffe. Ja, Raven, danke. Au! Ich könnte man nicht alle auf mich losgehen? Hat gleich Probleme, schon auf der Herakles. Ey. Da will ich? Ihr vernünftig trainieren. Alle Gegner gehen so auf mich los. Ey. Weil ich bin Hauptcharakter. Ich bin der Charakter, der gerade am Spielen ist, aber trotzdem. ja so als kochen da muss jetzt mal funktionieren leute so ist mal ganz hat jetzt wirklich niemand hat zum heilen juri das schutzfeld aber das kannst du natürlich nicht außerhalb des kampfes einsetzen du hast hier netter hilfschlag aber das ist auch nur limitiert einige benutzungen So eingehen reingehen einmal trank soll sein aufheben ich halt zurücklegen aber bist du eigentlich irre? Oh, da ist was drin ich denke mal wieder ein okay, ich habe ein bisschen schiss mal gucken was hier drin ist mischgummi ich hätte vielleicht erstmal benutzen sollen und dann einsammeln sollen. Warum mache ich das so? Nächster Gegner, noch mal neue Gegner oder auch nicht? Doch der ja. Turbo Fisch, genau gleiche Gegnerart, nur als mit anderen Skin. was also ja nichts Neues in der Tales auf Serie ist. Also, sie setzt irgendwie nur noch ihren neuen Zauber ein. Sehr gut, wahrscheinlich der stärkste Zauber, den sie hatten. Ne? Ja genau, Feuerzauber, die werden mal gut. 1 2 3 Combo Plus, drin, äh? weiter Warte, Rita, ich der man geht doch nicht wieder auf mich los. Rita, was machst du da? gehen Deckung. Geh in Deckung, alte. Hör daneben. Idiot. Na, ah, jetzt hast du den Umgang. jetzt kann ich ihn damit nicht treffen. Äh, äh, äh. Äh, äh. Ich, muss Gott auf, ich muss mal gleich auf die Erfahrungsmut von Carol achten. Im Menü, der schon so ein bisschen aufgeholt hat. Aber das jetzt haben wir ja nicht so viel Probleme, ja. Und wenn ihr ja irgendwann mal ein Speicherpunkt kommt, kommt, umso besser jetzt läuft es noch finde ich so denkt noch 3000 punkte hinterher ich habe mal gut erfahrungspunkte habe ich so gefühl ich hoffe nur er kriegt jetzt mehr erfahrungspunkte dieser pizza doch, ja, kini, in diesem Dungeon sein, ja Und siehst du, du, mir sagen, die Leute in der Pokémon-Welt essen keine Pokémon? Ja, Wir müssen ja essen. Normale Tiere gibt es ja da nicht. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste, dann müssen sie ja Pokémon mal essen. Hm. Krass, es ne? geht auch noch dahin. Danke, immer geiles aufhalten benutzen sondern mache ich eigentlich ich habe es so eigentlich ne so lass mhm. mal mal die Gegner ja aus nicht wenn ich wenn ich die ausweichen kann dann machen wir mal warte nee. ich fühle mich erst nur sicher wenn ich irgendwo einen Speicherpunkt oder einen speicherpunkt oder irgendwas finde dann können wir weiter reden ja hm. Na, super egal dann mach mal die platt so, ich habe ich alle erfunden äh, analysiert meine ich so nee, du musst auch halt automatisch wollte schon sagen äh. dämlicher hund Aua! ist das dummer dämonen und äh, nein Finger weg von der mm, do, ein dummer dämonen und warum heißt der angriff so wenn wir sprechen könnte er würde den namen dieses art sagen Dann könnte ich dem weges bescheid sagen könnte mir sagen was er sagt und dann die übersetzung richtig ist Gehst du weg von meiner Zauberin von meiner Magier von meiner Weisen in der Magiekunst, meine Ausübung der kahlen Arten? zumindest muss jetzt hier schon Feuer angefühlt. Ein wie blöde ah, schon wieder besser. Okay. So, meins. Da sieht schon so aus, es wieder kaputt gehen, also besser. Dieser die okay ähm, ich jetzt hier so ein running gag habe ich so Gefühl mit dem teil ja, war das du immer wacht so, dieses mal an das gummi was das tp ähm, boom. Meins. Hey, man mein Repeat hat direkt an anderen das Gummi daraus gegessen. Ruf. Er hat halt Hunger. Damit ich weiter meinen Dings hier nutzen kann. Wie viel brauche ich noch? 62. man geht auf den anderen los, ey. bin Carol. Was? war versteht sowas denn mit pizza da bin ich aber gut angriff jedenfalls sehr schnell von Art. macht schaden so ein bisschen flächen kann man empfehlen Hier muss ich noch ein paar mal einsetzen damit ich ihn lerne würde ich meine Schwert mal, Messer, was auch immer wegstecke. Kunai. wird gerade abwehren eigentlich. so fall nicht die ganze zeit um Ja. Ja. Naja ja. Naja ja. fühlt sich voll irgendwie nervös, weil die Katzenklamotten anhatte. Schaut einfach nur so wütend auf sie rüber oder nervös. Ich traue nicht. So, noch zwei Dinger, 2000. Immer noch 2000. Kommen jetzt alle mehr Erfahrungspunkte oder nur du? kommen ist ein bisschen nicht so eindeutig gerade. So du hast 13.757. Dann merke ich mir jetzt gleich mal, wie viele Erfahrungspunkte ich bekomme ich mir neben merken können aber versuchen werde ich habe ich gar nicht gesehen Was? einer nur okay 13.757 13.757 was 13.557 verdammt 13.757 glaube ich Wir mal 13.757. Hey, kannst du es wagen? Ah, so. okay, 13.757. 13.757. Das heißt, er muss jetzt unter 400. Wenn er jetzt doppelt hat, dann müsste er irgendwie 1.700. Ja, ich glaube, der hat ein bisschen mehr bekommen frage jetzt haben die jetzt auch so viel. Ja, Hades. Warte mal. Ich glaube, ich habe schon. Ne, doch nicht. Gut. Ich habe sofort Hades das habe ich gedacht, nein. der Spezial lösen mit oder höher aus. Halte X nach einer Arkanart. Okay. Deswegen hat dann nicht geklappt, weil ich wollte schon sagen, wenn man kreist nach einer Arkanart dann gedrückt hat, dann macht man eine explosive Art. Also war X der richtige Knopf. Halt, wo muss ich jetzt hin? Ich schießt einfach durch den durch. So hat der 13.300 irgendwas ne? Boom. einfach mich hereingesprungen. Ja, Klar, kann, kann durch um den Fetten. Ich könnte dieses Siegel einsetzen manchmal in der Dings, ne? Eigentlich vor dem, wenn ich in der Kolosseum mal weitermachen würde, mit der mehr erfahrungspunkte weil irgendwie dämlich weil Carol hängt jetzt mehr oder weniger davon ab hier nicht so viel schaden zu bekommen Und wenn er im kursium ist dann ist er der ein ist er ja der einzige der noch schaden bekommen kann gott Vater, warum geben die mir jetzt so ich meine hier kann er ja noch schaden aus dem weg in zur not oh, wer nicht während ich mein überlebt habe muss da was raus von wenn es ein paar TP sind ich war einfach da ja ist einer da ist immer noch nicht tot macht ihr denn da beim Carol hat noch alles voll wie er macht der das warte mal Aber ich glaube, da kann er keine Art einsetzen wird ne? aber da nicht angezeigt. Irgendwie werden irgendwie die einzige Erklärung haben, der keine Links gerade einsetzt. Stimmt, da war glaube ich normalerweise so 757 so, und davon die Hälfte. Das heißt, er da müsste das heißt, müsst 1000 Erfahrungspunkte jetzt ungefähr bekommen. Er also müsste jetzt bei 12.300 irgendwie sein. Ja, okay, da bekommt mehr jetzt muss ich mir mal von jemand anderen merken, um zu gucken. So 10.106, da machen wir mal 9.452. Dann er 9.452, weil irgendwie sieht das nicht so aus, dass bitte da irgendwie die einholen. 9.452, so. Muss ich mal überprüfen. Jetzt auch mehr erfahrungspunkt kommen, weil dann wäre ein bisschen doof. 9452. 9452. So, kommt er. Boom. ich sehe schon wieder diesen Boden. Wie lange ich setze ich auch, glaube ich, im Intro ein man sie da sieht im intro intro kenne ich ja schon in und aus wenn ich weiß nur nicht ich warte noch bis wir irgendwie diesen einem punkt lang ganz am ende des intros wo alle irgendwie so hier mit dem luftschiff irgendwo reinfliegen ich nehme an das ist dann letzte dungeon des spiels irgendwann ich dachte wir hätten nämlich den punkt schon erreicht beim letzten mal der letzten folge weil sind wir auch alle zu alexei geflogen aber ich meine es selber auch da ja, auf dem luftschiff in dieser katze im intro also kennt er hat ja nicht gewesen war oh, mein gott so was habe ich gesagt 9452 und ne? 400 auf jeden fall das sind nur erstmal aufstehen 10.000 sagen ich nicht mehr so viel echt 9452 das heißt ja sie müsste jetzt 8.000 8800 irgendwas haben ja okay sie bekommt also nicht schwer aber irgendwie holt er nicht so auf, ich so das Gefühl. Aber bekommt er doch so halb so 50% prozent mehr Erfahrungspunkte, glaube ich. So, okay, ich habe genug gekämpft heute. wird gern schon mal hier weiterkommen, irgendwann einen Speicherpunkt erreichen, wenn er Mercurius. Cool. Neue Waffe für petty Dispersion, oh Gott. Oh, das sind aber gute Sachen. Und das ist sehr stark. Cool. Dispersion, warte mal, jetzt. das tut auch wieder nur von einer angriff Oder war wieder was anderes? Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. ich Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Haben zu werden TP wenn man zu Boden geschlagen wird. Und das. Nach der neue Waffe? Oh, Dreck. Wenn jetzt ein Boss kommt, dann werde ich ein bisschen stinkig. Dieser elende Pizza. Wieder hey, kommt ja, wir wissen es langsam. Das war voll am Trollen. 滝氷の上にいれば okay hier ist meine Katze. Die kommen, wenn so ein Ding kaputt gemacht wird. Wir haben es langsam verstanden, das Ding uns auf die Nüsse und wir finden das nicht toll. So, jetzt wo war das denn jetzt hier unten irgendwo ne? Äh. Gute Frage. Na naja, ich glaube, ich bin hier richtig. Ich sehe das Ding schon wieder da unten. des Lebens. Und an dir komme ich wahrscheinlich wieder nicht vorbei, ne? Dann ist ein Speicherpunkt. Hoffentlich ist er ein Heilspeicherpunkt sehr gut. Und das heißt, wir können hier einen Schnitt machen und den Part beenden, weil ich habe so ein Gefühl: Im nächsten Mal müssen wir uns gegen das Viech hier behaupten. Ne? Das ist schon ein bisschen offensichtlich. Ich werde dann schon mal hier, weil nicht für Carol das Ding abnehmen, einfach so, weil ich das Gefühl habe, wir brauchen ihn und seine Arzt ein bisschen. Äh es gibt gar keine Verteidigung. So, wir kämpfen gegen ein wie Ich habe natürlich kein Eis. um oh mein das. Ist... Ja, Wind wird auch schon. Vielleicht jetzt der Wind. Ein. Vielleicht habe ich ein Glück. Gut, dann würde ich sagen, ich bin die Partie. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Let's Play Tales of Vesperia. Aber ich mache jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hinterlasst ein Like, ein Abo und Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und tschüss.